Vom alten Almhaus bis zum Gertetürl Bei der Wegekreuzung leicht rechts weiter. Beim Gertetürl können wir rechts oder links des Zaunes weitergehen. Blick zurück. Abzweigen zur alternativen Route zum Salzstiegelhaus. Weg zum kleinen Sattel. Vorbei am kleinen Sattel. Felsen markieren den Gipfel des kleinen Sattels. Vom Steintisch zum Gipfel. Gipfelkreuz am Rappoldkugel